Okay, also wir kochen heute die Aschulersuppe und ähm, wir haben hier mal die ganzen Zutaten zusammengetragen. Ähm, ganz wichtig äh, sind die Weizen, die Bohnen und die Kichererbsen, das ist sozusagen die Grundlage, ähm, die einfach da rein müssen. Dann haben wir noch ähm, getrocknete Aprikosen, Mandeln, ähm, Rosinen. Getrocknete Feigen, etwas Reis, Datteln und hier nochmal Granatapfel, da kommen die Granatapfelkerne noch später darüber. Die Schale, der Bio-Orange kommt noch rein und der Saft wird dazu gepresst und eine Stange Zimt. Ja, also ganz traditionell, so ich das von zu Hause kenne, sind wirklich die drei hier, also die Weizen, Bohnen und die Kichererbsen. Wirklich Zutaten, die in jeder ähm, Schule, die ich bis jetzt gesehen habe, mit dabei sind. Und alles Weitere kann variieren, also kann entweder weggelassen oder auch ähm, erweitert werden. Von daher ähm, tun manche auch Birnen oder Äpfel noch mit dazu ähm, und noch andere Nüsse. Ähm, aber wir haben uns jetzt für die hier entschieden. Das kann man nach Lust und Laune und nach ähm, ja, Vorlieben. Ganz divers gestalten. Okay, dann fange ich schon mal an, wenn es okay ist, ja. zu würfeln. Ja, okay. Und ich fange an, gleich das hier kochen zu lassen, oder? Ja, genau. Äh, Ashura kommt von dem Ashara bedeutet im arabischen Zehn. Und ähm, das Besondere an der Suppe ist, dass es am 10. Muharram, das heißt dem ersten Monat des, des islamischen Kalenders, am zehnten Tag gekocht wird und ähm, genau, dieser zehnte Tag spielt eine große Rolle, insofern, also in unserer Tradition, ähm, der sunnitischen Tradition, an diesem Tag äh, soll Noah mit seinem Schiff gestrandet sein, und eben errettet worden sein von der Sinnflut. Ja. Und als sie dann zusammengekommen sind, äh, hat Noah angewiesen, alles, was man noch an Essensresten übrig hat, zusammenzutragen. Und aus diesen Essensresten wurde dann die sogenannte Ashuda-Suppe gekocht. Beziehungsweise auch Noahs Suppe wird sie auch gerne genannt in unserer Tradition. Okay, die Bohnen reichen nicht für ein eigenes Essen und die Kicker auch nicht und dann dachte man sich wohl, dann tun wir halt alles zusammen und kochen sozusagen äh, mit allen zusammen ein Gericht und dadurch entsteht sozusagen ähm, diese Suppe, die so vielfältig an ihren Zutaten ist, die man ja normalerweise gar nicht zusammentun würde, also bei anderen Gerichten. Findet man ja die trockenen Früchte selten neben Bohnen oder Kichererbsen, Aber das ist halt das Besondere. Also bei diesem Rezept haben wir uns an einem Video aus YouTube orientiert. Und zwar ist es ein türkisches Video. <lacht> Ja, jetzt kommt die Kalta Zissi. Das? das muss mich erst mal einkriegen. Oh, Gott, ey. Also, bei unserem Rezept haben wir uns an ein YouTube-Video ähm, orientiert. Ähm, das ist ein Video auf Türkisch ähm, von Masma Sie ähm, erklärt das ganz kompakt in 8-9 Minuten. Und daran halten wir uns. Also, sie hatte das ja in einem Dings, in einem Dydukle-Topf gemacht. In einem Dampftopf. <lacht> <lacht> Deshalb ähm, kippen sie das ruhig rein, ja, ja genau. Jetzt haben ein Liter. Ja, ja, wir tun da nochmal was dazu. Die zwei Liter kommen erst ins Spiel, wenn, wenn der Weizen schon sozusagen aufgekocht ist. Also, es ist ähm, einfach nochmal auf der einen Seite eben diese, diese freudige Botschaft und auch damit verbunden der Dank an Gott, an die positiven Ereignisse, die in diesem ähm, Monat stattgefunden haben. Daran erinnern äh, wir uns in erster Linie. Aber gleichzeitig ist eigentlich auch ähm, dieses Bewusstsein auch wichtig, ähm, meines Erachtens auch für Sunniten, insbesondere auch an dieses traurige Ereignisse, wenn nicht sogar eines der traurigsten Ereignisse in der islamischen Geschichte zu denken, nämlich der Ermordung des Enkelsohnes des Propheten Hussein in Kerbala und seiner Gefolgschaft von über 70 Menschen, Frauen und Kindern zugleich. Von dem damaligen äh, Kalifen Jesid, der die Macht übernommen hatte und äh, Hussein eigentlich, um nicht ähm, darauf aufgefordert hat, ihm quasi, wie sagt man, einen zu leisten, genau, den Treueschwur zu leisten dem Kalifen gegenüber. Und ähm, ja, dem hatte sich Hussein entgegengestellt äh, und musste dann mit seinem Leben äh, damit bezahlen quasi. Und dieses Ereignis äh, spielt eben daran, zu erinnern, diese Erinnerungskultur, die tragen ähm, eigentlich wir Muslime auch mit, aber das spielt nochmal in der alevitischen Tradition eine noch größere Bedeutung. Also dieses Trauer, damit verbundene Trauerfasten und so weiter. Dann sind es nicht zehn Tage, sondern es sind zwölf Tage. Tage. Oh, ich muss noch umrühren. Zu viel geredet erzählt, aber wichtig ist, dass das nicht angrinnt. Also so bedeutsam wie zum Beispiel das Ramadan oder das kurban in der Bedeutsamkeit ist der Tag vielleicht nicht, aber es ist durchaus eine Zeit, wo Menschen zusammenkommen, sich mit diesen Ashura-Suppen gegenseitig besuchen und in Austausch treten. Und es ähm, ist jedes Jahr ein Anlass des Beisammenseins und des ähm, ja, Pflegens, der so Kontakte, der Freundschaften und der Verwandtschaft, also schon sehr bedeutsam. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das auch, das auch von Menschen äh, gekocht wird, die eben jetzt nicht damit direkt etwas Religiöses verbinden, weil es wurde auch ähm, Schon in der osmanischen Zeit wurde das gerne, wurde das im Palast zum Beispiel gerne gekocht und äh, den Menschen verteilt und andere, die gut eher besser betucht waren, sage ich mal, die haben auch gerne diesen Tag einfach zum Anlass genommen, um etwas zu teilen mit den Menschen, Freude zu teilen. Wir finden das halt auch wieder in der Überlieferung, eine Überlieferung, da ruft der Prophet eben auf, an diesem Tag auch den, der eigenen Familie insbesondere auch Freude zu schenken, also diesen Tag äh, freudig zu gestalten und daraus hat sich dann entwickelt, dass man diese Freude eben mit seiner Familie, mit seinen Mitmenschen teilt und äh, es geht dann soweit, dass in ganz Anatolien eben, insbesondere dann eben diese, Ko diese Suppe gekocht wird, fernab eigentlich äh, unbedingt einer religiösen Konnotation. Ja, ich glaub, es ist Meint ihr, die sind schon auf? Äh, die müssen auf nee, noch, ja, ein bisschen, ne? noch ein bisschen, Noch ein bisschen. Üblich ist es äh, im sunnitischen Islam, nur am zehnten Tag und einem Tag davor oder danach mitzufasten. Das heißt, 9. und 10. oder 10. und 11. Äh, dieser Tage werden gefastet. Hingegen ist es in der schiitischen als auch in der alevitischen Tradition so, dass man zwölf ganze Tage, die ersten zwölf Tage des Monats Muhammad fastet. Und dieses Fasten bedeutet, dass man von morgens bis abends auch tatsächlich nichts isst und noch nichts trinkt. Und darüber hinaus, was ich auch erstaunlich finde, äh, trinkt, man, trinkt man in diesen zwölf Tagen auch auch zum Fasten nichts, kein klares Wasser, als auch kein Fleisch. Also man isst kein Fleisch und trinkt auch gar kein klares Wasser, Wasser zwölf Tage lang. Das dient einfach auch nochmal zur Erinnerung an, an eben diese, die, die Ermordung von Hussein und seiner Gefolgschaft und dass sie auch ohne, dass sie fernab von Wasser, sie, wurden, sie sind quasi verdurstet, ihnen wurde nicht mal Wasser gegönnt. Und dass man sich daran erinnert und deswegen gar kein klares Wasser sogar trinkt in diesen zwölf Tagen, finde ich auch nochmal bemerkenswert. Und auch das Fernlassen von Fleisch. Und was auch üblich ist ähm, in der levitischen Tradition ist, dass man dieses Fastenbrechen auch wirklich sehr sehr schlicht begeht. Also wirklich ein einfaches Essen, eine einfache Suppe und dann noch ein, äh, ein zweites Mal, aber auch nicht viel mehr zum Beispiel. Also, äh, aber wir, wir Sunniten hingegen bei uns ist mit dem Fastenbrechen natürlich eher viel ein üppigeres Essen verbunden was nicht zu einem Trauerfasten passt. Also insofern mhm. ähm, ist das nochmal, glaube ich, ein Unterschied. Aber ja, das sind alles Dinge, die man voneinander lernen kann und auch lernen muss, mhm. einfach um, um sich auch gegenseitig zu achten. Und äh, diese Sensibilitäten kennen auch viele, glaube ich, gar nicht. Das sind alles Dinge, die wir wirklich noch lernen müssen. Die zwei, die ich jetzt aufgefüllt habe, sind für Rumeisa und mich. Und die dritte, die ich auffüllen werde, ist für unseren Freund David, der sie nicht heute essen kann, sondern erst äh, am Sonntag am Ende der, des Trauerfastens im Advent tun.